Äh, und zwar habe ich eine Taktik. Äh, ja. Wir packen keine keine Boys direkt in den Ofen. In den Ofen. Okay, ja. Nämlich, oh mein Gott, hast du, ein, du hast eine Cap auf, so ein Hut, so ein so ein, ja, so ein Detective Hut. Äh, und zwar nehmen die, Klar, nehmen wir die bösen Babys und packen die in den Ofen, äh, an den Ofenraum, aber auf diese Palette und droppen die erstmal, damit wir Kann erstmal. Ja, wir sammeln die erstmal. So, wir suchen jetzt erstmal Check die ganzen Schlüssel. Nimm dir euch hier schon mal Holz mit. Ja, ja, Jim. Okay, let's go Okay, ich hab ein böses Baby Aber bringt uns noch nicht, sie sammelt das noch nicht auf Ja, dass, dass sie halt jetzt schon hier noch unterwegs ist, fuckt mich schon wieder ab, Alter. Ja, ja Ja Und sie direkt bei mir ist, du Fotze Wo ist sie? Bei oh mir! Ja dann, hey wir können nur runter. Warte komm mal her Komm mal her, guck mal da Hallo! Hallo, lass uns gehen Ah oh, na, ey wow wir müssen hier runter hm. Ja ich, wir outplayen die, wir outplayen die Okay einmal im Kreis Warte, rein. okay warte, warte, warte, warte, komm mal her Wo bist du? <lacht> komm her, ich outplay die Die ist gar nicht hier, die ist weggegangen Hallo? Ja, ja. Weg. Okay nice Wir müssen halt das in die gleiche, ich Leute. mach immer mal zu So So, hier ist ein gutes Baby, hab ich mir direkt genommen mal schlüssel brauchen ja Die sind glaube ich alle unten erstmal, die, die ganzen Schlüssel am Anfang, ne? Ja, weiß ich nicht Ich bin auf dem Dachboden ne? Okay, sie kommt gerade genau straight zu mir gehe okay, ich mal in die andere Richtung Ich weiß genau wo sie ist, sie ist unten im Saal Wo sie gerade rausgegangen ist, ist sie wieder zurückgegangen In die andere Richtung wieder rein hm. Saalschlüssel. Hm. Okay, sie ist genau hinter mir. Ich renn weg. <lacht> <lacht> <lacht> Junge, ich brauch Saalschlüssel Ja Och nee, Alter Ja, sie, ist sie ist, ich bin hier, mir. ich bin hier, sie kommt zu dir, sie kommt zu dir rein Ja, kann sie ja Ey, Saalschlüssel, ich komm da nicht hin Junge, die will mich ficken Hast du ein Baby? Die will mein Publoch, nein Soll ich zu dir kommen und mich opfern? Nein, nein, warte mal, ich sie. Ich komm grad zu dir Ey, sie, sie moonwalkt Hä? Bist du nach oben? Ich ja, aber raus. ich kann nicht das Gelände einfach runterspringen, das ist halt Trash gerade Ja, warte, ich, äh, soll ich, soll ich ein Baby opfern? Ich stehe direkt hinter dir So, jetzt rennt sie wieder runter, sie verfolgt mich jetzt, komm Sie verfolgt mich jetzt Komm Alright Hab sie runtergelockt Ich geh wieder runter, sie verfolgt mich gerade, sehr schön So, jetzt mal gucken, wie man hier Jetzt weg... verfolgt sie mich wieder! Ah, ich komm wieder hoch <lacht> Fuck <lacht> Wo ist sie? Hallo! Hier bei mir Ach, hier oben schon Boy, komm runter Obwohl da oben... Ja, sie verfolgt mich wieder ich lock Ja, sie dann lass sie erst mal Jaja ja. Oh man Du sagst dick, Ja, komm mit mir hier runter Jetzt folgt sie mir! Ja, ich komm wieder hoch Hey! Hey! Junge! Hallo Mädchen! Verfolgt mich gefährlich Warte, ja, warte, warte, warte, warte Chill, chill, chill, chill okay. Lass sie hier hochkommen Ja Okay, ich renne ist links Europa? rum, ja, oder ist hier nichts? Ja, chill, sie, ich outplay sie jetzt ich Okay, jetzt genau, okay, okay, okay, oh, ja, oh, ja, Ciao. sie verfolgt mich, komm, komm, komm, komm, komm, sie verfolgt mich, komm, komm, komm Easy <lacht> Nice <lacht> <lacht> <lacht> Aber wie kommen wir jetzt, you. wo ist ein Saalschlüssel? Ich, ich hab, ihn ihn. ich hab den Saalschlüssel, komm Okay Hab den Saal geöffnet so, und hier ist jetzt ein Mann. neuer Schlüssel Raum. Easy. Irgendwo... Was, hier, hier, ich hab hier, Matches, Matches, ich hab Matches. Wow, du hast sie genommen. Und die hab ich. Ich hab noch mal Matches. Ja. Komm ich mal, an hier. Oh nein. Oh, oh. Ich, ich hab warum ein Key. so Matt? Und warum... Kommt sie jetzt hier hin? Das weiß ich nicht. Ne, ja, sie ist hier nicht. Also, bei mir nicht. Was brauchen wir hier? Schlafzimmerschlusel. Oh Motherfucker. Ja, du kannst aber voll wegrennen. Oh, Junge. Ja, ja, komm. Weit, uh -huh. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Oh, you. Sie ist mad. Sie ist mad. Hier nicht, hier sie nicht. Ist mad. Ja, sie kommt gerade. Sie kommt gerade. <lacht> Weg hier. Hab was aufgeschlossen. Hier sind zwei Babys drin. Sie kommt zu mir. Sie kommt oh, zu dir. Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen. ich krieg Ren, renn, renn, renn, renn, renn. nee, Alter. Ich guck sie nicht an. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Ah, oh, ja. Ich hab, ich hab ihr ein Baby gegeben. Okay. Ich habe ein neues genommen. Ich habe ein neues Baby. Sehr schön. Hier irgendwo unten muss noch ein Schlüssel sein. Ein einziger. Ähm. Ich habe Kopfschmerzen. Notizen Auch. lesen, ist eine Errungenschaft. Immer wenn du so ein Platz siehst, einfach mal kurz angucken. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wo bist, ich du? Weiß, wo bin wo bist du? du, wo bist du? Erste Etage. Erste Etage. Oh. Papa Kellertreppe. Ja, bin ich. Also Andere ich bin meinst du. Ist sie wieder ruhig? Ja, ne? Ja, die Papistik. Ja, ich bin da. Hi. Da ja, vorne ist er. Komm mal her. Okay. Mach mal hier auf. Ah, okay, cool. Notiz, liest du dir so, kurz ich hab durch. Okay, nice. Also nach oben. Sehr, ja, sehr wir schön. Da, sollen wir den Fluch direkt aufmachen? Ja, ja, ja, ja, jetzt schon. So und dann warte, warte mal kurz, ich muss kurz gucken, wie man droppt. Man droppt mit mittlerer Maustaste. Okay. Dann mach auf und äh, warte, ich ich muss mir ein Baby ta taken. Warte kurz. Bis ich da bin Okay, komm Baby taken, sofort Hab eins Okay, dann komm runter Nee, Kellerschlüssel, der ist hier oben drin, der ist hier drin Okay, jetzt in den Keller Aber das Baby nicht verbrennen, sondern erstmal dahin droppen Aber auf so Paletten, damit es nicht wegrennen kann Das geht ja, ja. dann rennen die nicht weg Wir können erstmal alle sammeln und die, und die, das Mädchen bleibt erstmal so ungefähr ruhig Manchmal schreit sie halt wieder Muss man hier aufmachen und dann hier runter, und dann hier rechts Da ist sie, sie läuft gerade im Keller Hallo oh, Ich will sehen Ja ja, dann lass oh, an, andere Richtung da hinten können wir haben ja Kellerstüsse, wir können da hinten durch, glaube ich, ne? Hier war doch auch noch eins. Ja, sie kommt gerade. Ich nehme ein gutes oh, Baby, ich, ich opfer mich, ich opfer mich. Wo, wo ist sie? Wo ist sie? Ich, ich opfer bin... mich. Wo bist du? Ich bin da, wo ich gerade hingegangen bin. Ja, warte, hier, ich bin hinter dir. Okay, ich würde mich opfern, aber ich nehme jetzt wieder ein böses Baby. Lass mal hier zum Keller. Ah ne, sie ist gerade weg. Sie ist jetzt gerade weg. Komm, komm, komm. Durchrennen. Mit was droppt man? Mit, mit. So guck mal, mach die Tür zu. Ich zeig's dir, sie kann hier nicht so rein. Du stellst sie hier mitten drauf und versuchst es in die Mitte zu droppen. Genau in die Mitte. Mach mal. Ja, mach ich mal. Wo kreist die, Alter? Die droppe ich nochmal. Mittlere Maustaste. Bleibt es da? Ja. Okay, jetzt ja. ich. Bleiben die da? Ich ja. Gut, jetzt holen wir die nächsten. Wir holen jetzt alle. Wir, jetzt fehlen noch sieben. Wir müssen mitzählen, weil die Zahl wird uns jetzt nicht mehr angezeigt. Jetzt noch sieben. Sie Pass ist bei auf. mir, sie ist bei mir. Ich muss wegrennen. Ich habe ein böses Baby, ich renne wieder in den Keller. Sie ist aber hinter mir her. Ich muss mich kurz im Keller verstecken, weil sie sonst hier reinkommt. Sie ist direkt vor meiner ich Tür. Aber ich drop das Baby jetzt auch hier. Wir haben 3 von 9. Ja, sie ist weg bei dir. Ich höre sie mal. Ja, ah, ich hab ja. auch eins. Ich hab auch eins. Okay, dann haben wir 4 von 9. Drop das? Wir haben 4 von 9. So, nice. Sie steht halt hier vorne. So, hier unten war noch ein Baby, das weiß ich. Steht hier mittendrin auf dem Tisch. Hier ist Holz. Hä, hey, wo war das? Mal andere Richtung. Auf. Ja hier Ah, auf Hier sind noch Matches Wir brauchen Schlafzimmerschlüssel. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Kann ich aufmachen? Hab ich Ich glaub, sie ist hinter mir Hab ich aufgemacht hier Aber hier ist nichts Sie ist genau hinter mir glaube ich Jetzt nicht mehr Ah, sie ist bei mir Okay ich hab ein böses Baby, ich bring's kurz in den Keller Wie viel haben wir dann? Fünf Wo ist sie? Okay, ich hab ein neues Baby, fünf ich habe auch ein böses Hey, hier sind nice. zwei böse Nice Komm' mal her Ja, ich bring das gerade noch weg Wo bist du? Oh, sie ist bei mir, sie ist bei mir, sie ist bei mir, ich bin tot Wo bist du? Nein Ich nicht, hab' sie outplayed Nice, wo bist du, wo bist du? Ich bin an dir vorbei gerushed, Alter. Hier, komm, komm, komm. Wir haben jetzt sechs. Okay, sie kommt gerade runter. Stell rein hier. Okay, wir haben sechs. Noch drei. Huh. Boy, das wird was. <lacht> Können wir den Ofen ja auch benutzen? Nee, ne? Ich hole jetzt kurz das Baby, was komm, komm hier... Mal her. Im... Ja, hier ist noch ein Baby im Keller. Hier. Das bringe ich okay, auch ich kurz ein weg. Oh, ich packe. Okay, wir haben sechs. Nee, wir haben sieben. Noch zwei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ob das immer noch hier ist Hey du Baby Ja, ist hier, ist hier, hab Bleib da Okay, dann haben wir acht 8 Hier ist noch eins, das läuft weg es Oh mein Gott, wo wo wo, wo wo wo Was hab ich, ey das rennt mir gerade wahrscheinlich davon Wir haben immer noch acht Ich glaube, das ist weggerannt <lacht> Einmal, einfach abgehauen <lacht> Das Kind Sicher? Kannst du das Sollen zählen? Wir, die verbrennen? Aber wenn wir dann noch, Aber wenn dann noch eins fehlt und wir das letzte nicht finden, wird extrem schnell sein. Ne? Wir können doch eins verbrennen, dann sehen wir es doch. Ah, nee, stimmt. Ah, ja, äh, nee. Ah, warte, es ist so. rennen wir. Hey! Motherfucker, Baby. Dann wissen, können wir gar nicht sagen, ob wir jetzt alle haben oder nicht, wenn wir die ganze Zeit wegrennen. Ja, dann lass mal suchen. maximal zwei, aber beim nächsten können wir schon versuchen zu verbrennen. Wir haben jetzt mindestens sieben, mindestens. Nee, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, da sind noch welche da. Warte, hier. Ist noch eins da drunter gewesen. Ich zünde mal Holz an und ich nehme das Holz hier weg. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Man sieht sie nicht alle. Oh, ich sagt nicht, dass sie alle weggerannt sind. Ey, das sind voll viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann lass noch eins suchen und dann anfangen zu verbrennen langsam glaube ich direkt über uns aber im Keller ist. Nee, ja ich, ja ich, bleib, ich, ich bleib hier, damit, wenn die weg, gar nicht direkt catchen kann. Okay. Hast du Holz, Streichholz? Ja. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> das hast einen coolen Job. <lacht> ich bin Babysitter, Alter. <lacht> Ey, hier bewegen sich so viele Türen. muss hier sein. Sie ist bei mir? Okay. War ich einfach verbrennen, Alter? Nein, Mann. Yolo Capolo, Alter. Hier Nein, burn, hör auf, auf Wir brauchen doch mindestens noch eins. Hör auf. Ach. Ach, hör auf, sie ist hinter mir. Sie verfolgt mich. Haben ein gutes Baby, alles gut. Sie kommt jetzt zu mir. Oh, noch eins. Okay, ich habe ein böses Baby. Das letzte verbrennt, verbrennt alle. Start an, fangen an. Ich komme nicht weg! Ich verbrennen! Ja, bin ja dabei! Okay, sie ist straight hinter mir. Okay. Oh, ja man, komm schon. Nein! Nice. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wäre cool, wenn wir es unter 20 glaub, Minuten wir haben wir haben nur noch zwei, Alter Oh nein Ich habe eins in der Hand Ich habe auch noch eins, wir haben vier mach jetzt mal, mach, mal, mach mal, Feuer rein Wir brauchen, wir eins wir brauchen noch zwei. zwei Noch zwei oh, nee. Nee, Nein, da sind, ja stimmt Scheiße. Noch, nein <lacht> ja, Noch zwei Ja, dann lass jetzt nicht mehr verbrennen, komm Lass sie weglegen, dann gehen wir aber wieder zusammen Hä, hey, nein, komm, Alter, lass dich jetzt verbrennen. Und dann auf schwierigster Stufe? Okay. Ah. Okay. Let's go. Es wird nichts. Ist echt keins mehr? Ne, ja, das war's. Holz. Why the fuck you lying? Why you always lying? Hab Holz? Oh, mein Gott. Okay. Why you have to be mad. Only game. So jetzt finden wir noch zwei. <lacht> noch zwei. Sie ist genau über uns. Genau hinter mir. Ich werde jetzt einen Schocker bekommen. Komm mal hinter uns. Okay ja, nee. ich check, mal auf hier Ich check diesen Keller nie, wo bist du? Taschenlampe an aus ja. Da ist sie gewesen, hallo Mach mal hier auf Sie ist hinter uns Ja, sie war hinter mir <lacht> ganz Ganze... scared, boy? Ja <lacht> <lacht> oh fuck. Nimm mal meine Schlüssel. Ach ne, sie ist gerade genau bei mir. Ich komm zu dir. Machst du an? Ja, ich bin auch tot, Alter. Mach zu die Kacktür! Lass sie dir rein! Ah. Ah. Ich bin Stoppy. weg. Man. Ja. <lacht> Nein, ich bin stuck, Alter. Ich bin stuck. Ihr bombst mich jetzt auf. Alter, der Kessel ist noch an, der Kessel ist doch an. Ja, ich spring rein. Let's go. Ich bin wieder groß. Raus hier. Ich komm nicht raus. <lacht> Hilfe. Hä, ist sie verbuggt? Oh, tschüss. Tschüss. <lacht> Nein. Oh shit, oh shit. <lacht> das wird nicht... Ah, ich geh nach oben. Why you do this? Ah, ich brauche einen Saalschlüssel. Nein, ich hab den nicht. Oh shit. Mein Publoch. Ja. Ah, ich bin tot. Komm, scare mich, du bitch. Komm. Oh mein Gott, wie laut war dieses Geräusch. Ich komm auch runter, das war's. Lass mal nochmal von vorne anfangen. <lacht> Bist du tot? Nein, okay, ich, ich verbrenne dich, komm runter. Ich warte unten auf dich. Oh, Ist das witzig, das Spiel. Ey, zwei zu wenig. Wie viele? Sind es jetzt zehn oder neun? Wir sehen oben rechts, wie viele wir brauchen immer. Oben rechts, wenn du Tab drückst. Wie viel ist das am Anfang? Müssten wir eigentlich mal gucken. Oh Mann. Hab Holz. Oh Junge! Ich komm wieder runter. Komm wieder runter. Seins Pupe. Hörst du meine Taschenlampe? Ja. Okay, hör mal hör mal den Sound. Okay, pass auf, pass auf. Mach mal zu, hör, hör, hör. Hör! Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. <lacht> Aber raus. Ne, sie ist über uns. <lacht> Was macht sie? Oh. Oh. Ich komme hier nicht vorbei. Ich komme hier. Ja. Ja, ich muss warten, bis ihr da weg seid. <lacht> ich brauche Holz. Fuck. hab Holz. ist, sie ist auch nicht mal gruselig. Wo bist du? Ich hab, ich verbrenne dich, komm. Ich hab angemacht. Verbrenn dich gleich, Alter. Oh. So, ich lasse mich jetzt sterben. Komm. Ich glaube, sie ist weggerannt. Warum ja. are du running? Hier gehen so viele Türen auf und zu. Das müssen Babys sein. Das kann doch nicht alles sie sein. Ja, Schlafzimmer schluss, ich sag ja. ja Ja ja Hab ein böses Baby Wir brauchen noch eins hey, Hast du? Ja Ich hab ein gutes Baby Okay, halt das Gute Babys sind gut Hast du Holz? Ach ehrlich? Ja, Dann aber im Keller hat doch noch ein Ziel. Hallo, nein, hey. nicht dein Baby verbrennen. Drop das lieber, okay. Letzte. Jetzt wird's richtig schwer. Ja, hörst du, hörst du? Junge, Alter, was ist sie so mad? Sie ist richtig wütend, ja. Hi! Sie ist halt knallrot im Kopf. Kopfschmerzen mittlerweile. Vom ganzen Verbrennen. Bin tot. Ja, komm ran hier. Jo, rote Füße, hallo. Die, die, die, die, die, die, Sind die Jump-Scares jetzt auch schlimmer, oder? Ne, ne, einfach nur mit rotem Kopf. Jetzt ist einfach nur noch Glück. Schlafzimmer. immer hm. Überall, ich hab ein gutes. Hm. Guck mal oben Noch ein gutes Baby oh, oben, wenn du eins Die Leute sind voll rot, alter Ja ja. Bist du weggekommen? Ja, ja klar Hier oben ist auf gar keinen Fall ein Schlüssel Ich bin tot Ich komm runter Ne, doch nicht, doch nicht, alles okay, gut, ich okay, hab okay. Mir Baby gegeben Okay ich hab noch ein gutes Baby. Ich hab hier. Dachboden schlüssel. Okay. Ja, aber Dachboden haben wir ja schon offen. Der, der bringt uns nichts mehr high. Hier oben ist nichts. Auf dem Dachboden sind aber noch gute Babys. Ja, das stimmt. Hier ist ein gutes Baby, wenn du willst. Du musst gar nicht hochkommen. Komm mal runter. Hier direkt die Tür links. Ne, die hier, die hier mal nicht. Wir brauchen immer noch hm. Schlafzimmerschlüssel. Ja, ich weiß. Saalschlüssel. Ich, ich bin einmal gestorben, da habe ich alle Schlüssel verloren. Ja. Wo sind die? Sie ist wieder bei mir? Ja, hab ihr Baby gegeben. Sehr nice. Hm. Ich will mich schon wieder. Oder hast du meine Schlüssel aufgehoben, als ich gestorben bin? Was? Hast du die Schlüssel, als ich gestorben bin, aufgehoben? Ich, ja, hab sie sie. Hat mich? ich hab sie, Ich hab sie. Ich habe ein Schlafzimmer zum äh, bist du tot? Ja, ja. Okay, dann komm runter. Ich habe das Schlafzimmer äh Zimmer Dinge ins Schlüssel, habe ich jetzt. Wir können jetzt da rein und da wird das letzte Baby drin sein. Ja, hoffe ich. Und dann haben wir es sogar mit Ehre durchgespielt, weil wir die letzten drei Babys mit in Full Twilight Modus äh, in rot gemacht haben. Ja, wir haben Ehre. Oh Mann, komm ran. Ich will mein Baby nicht kaputt machen. Ich es aber wieder mit. So. Okay, komm, ich bin ja. Ich, bin ich tot. Ja, komm runter. <lacht> oh, ich hoffe, der brennt noch. Ich hoffe, der brennt noch. Ich habe nämlich kein Holz. Die ist halt richtig mad, Alter. Brennt der noch? Ja. Sehr gut. Hast du ein bisschen wieder groß? Ja. Okay. Schlafzimmer. Komm mit. Nein. Da. Nein, nein, nein. Doch, komm, komm, komm. Geht's ja auch? Ach so! Oh, perfekt. Ja. Hier, ne? Und dann hier. die Saalschlüssel. Saal da und dann hier links und dann. Hä, hey, warum ist hier offen? Ne, hier nicht. Ich mach mal hier offen. Wo? Hier ist alles offen. Ah, okay. <lacht> ist ein PB von mir genommen. Hast du noch ein Baby? Nee, ne? Nee. Nee, hier ist alles offen, hier können wir runtergehen. Ich hab eins, ein Baby. Okay. Ne, hier kannst du denn hier ist gar nichts. Ähm. Die ist hier, ja, ich opfer mich. Nee, nee. Mach eh auf mich, eh auf mich, eh auf mich, eh auf mich, eh auf mich! Oder auf sie, eh auf sie. Mach! Mach! Mit dem Baby, du geht kannst so es opfern! Geht nicht! Sie hatten meins schon irgendwie. Nimm meine Schlüsse. Die liegen hier direkt auf dem Boden. Ja, ich bin toll. Fuck! Ehrenmodus ja. failed. Ich direkt gecatcht, Alter. Oh. Okay. Ja, Mist. Mist. Sein Ja, guck mal, dein Helm. Der, hey, war Mood, cool. Alda, der war cool, der war richtig cool. Ich hab mich immer gefreut, dich zu sehen. <lacht>